Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Gut, dass es Behinderte gibt. Sonst gäbe es überhaupt keine freien Parkplätze mehr. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Schaut mal auf mabacher.tv meiner Facebook-Seite vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und nicht vergessen, lachen macht lustig.